Folgendes Szenario, die Schüler sollen eine Aufgabe abgeben in MEBIS und sollen einen gewissen Zeitraum vorher nochmal darauf hingewiesen werden. Allerdings nur dann, wenn die Aufgabe noch nicht abgegeben ist. Das sieht dann folgendermaßen aus. Die Schülerin öffnet hier den entsprechenden Abschnitt, bekommt jetzt hier fokussiert einen Hinweis mit so einem Pop-up-Fenster. Da kann sie auch nicht links und rechts irgendwie klicken, sondern muss das hier lesen und dann hier bestätigen. Diesen Hinweis bekommt sie dann jedes Mal, wenn sie sich einloggt und eben den Kurs oder den Abschnitt aufruft, das heißt sie muss sich also hier um diese Aufgabe 2 dann mal kümmern. Ich füge jetzt hier mal eine Abgabe hinzu. So, sie hat jetzt hier diese Abgabe oder diese Aufgabe 2 abgegeben. Jetzt öffne ich wieder den Abschnitt und jetzt kommt hier nicht der Hinweis, weil sie hat ja diese Aufgabe abgegeben. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier ein Textfeld und da habe ich hier den Code reinkopiert mit ausgeschalteten Editor. Schauen wir uns den an. Wir haben hier den CSS-Teil mit einem fixierten Container, also der praktisch dann im Vordergrund ist. Wir haben hier den Hintergrund dann verdunkelt und dann auch ähm, unscharf gemacht, falls Browser das nicht oder noch nicht unterstützen. Machen wir einfach den Hintergrund noch dunkler, damit das Ganze eben fokussiert ist. Ich habe hier die Breite festgelegt auf maximal 600px, maximal deswegen, damit es auch auf kleinen Bildschirmen dann entsprechend gut angezeigt wird und das Ganze hier noch animiert, wenn das aufploppt. Und dann hier noch den HTML-Teil. Mit dem Kopf, also hier mit Überschrift und dann hier im Body-Bereich kommt dann das rein, was ich eben oder worauf ich hinweisen möchte. Und dann hier noch im Fußteil den Button mit der Bestätigung. In diesem Szenario soll diese Meldung mit einer Aktivität verknüpft werden. Dementsprechend füge ich in den Einstellungen des Textfeldes noch Voraussetzungen hinzu. Dazu gehe ich hier auf Voraussetzungen und dann auf Voraussetzungen hinzufügen. Ich gehe dann auf Aktivitätsabschluss, wähle die gewünschte Aktivität aus. Das ist in diesem Fall die Abgabe 2. Und der Teilnehmer muss also folgende Bedingungen erfüllen. Diese Abgabe 2 darf noch nicht abgeschlossen sein. Und dann füge ich noch ein Datum hinzu. Und zwar soll diese Meldung generell erst ab dem 21. Juli erscheinen. Ich muss hier alle auswählen, also beide müssen hier also vorliegen, die Bedingungen. Und ganz wichtig ist, ich muss hier, hier das Auge hier durchstreichen, sonst funktioniert das Ganze nicht und diese Meldung würde trotzdem kommen. Gut, dann gehe ich auf Speichern und zum Kurs und dann sehe ich das Ganze hier noch. Also es ist nicht verfügbar, es sei denn, die Aktivität ab G2 ist nicht abgeschlossen und es ist eben der 21. Juli. Je nach Einsatzwunsch sind natürlich auch noch andere Voraussetzungen denkbar, also zum Beispiel soll das nur einmal erscheinen, diese Meldung, die Meldung soll nur erscheinen als Hinweis, wenn noch eine E-Mail-Adresse im Profil fehlt und ja, noch andere Einsatzmöglichkeiten sind da sicherlich denkbar.